Also Plon hat von aus, äh, kommt von Haus aus mit einer Volltextsuche, das heißt, äh, wenn PDF-Dateien ähm, im System äh, vorhanden sind oder Word, äh, OpenOffice-Dokumente, sind die von Haus aus Volltext indiziert. Ähm, Zusätzlich kann ich die ganzen Sachen natürlich verschlagworten, ähm, um die ganzen Sachen noch mehr zu konkretisieren. Ähm, wir haben hier oben so eine Live-Suche mit drin, wenn ich... Äh, die Suche an sich komplett ausführe, dann habe ich halt so eine Übersichtsseite. Auf der Übersichtsseite kann ich äh, das Ganze nochmal einschränken nach verschiedenen äh, Artikeltypen, nach Inhalten, die ich finden will oder halt äh, nach, äh, ähm, ja, nach dem Alter der Inhalte, äh, wonach ich suchen möchte und ein bisschen sortieren. Ähm, sowohl die Suche als auch äh, Ordner oder ähm, sogenannte intelligente Ordner äh, ist alles per RSS abonnierbar. Das heißt, ich kann entweder eine Suche ausführen und kann die äh, immer per RSS abonnieren und wenn dann neue Inhalte auf die, matchend auf diese Suche äh, gefunden werden, ähm, bekomme ich das halt in meinen RSS-Feed rein und äh, an verschiedenen Stellen, so wie hier äh, vorbereitet, standardmäßig News und, und Events, die Sachen sind halt auch per RSS-Feed abonnierbar und äh, so kann ich die Sachen dann da nutzen. Ähm, ich habe jetzt hier direkt glaube ich keinen Newsletter drinnen. Muss ich mal kurz reingucken. Also es gibt äh, Newsletter-Module auf jeden Fall auch für Plon, auch verschiedene. Ähm, ich kann das vielleicht einfach mal zeigen auf plon-demo.de Das Netz scheint heute zu funktionieren. Ähm. Huch. Ja, ich kann, wenn ich zum Beispiel Easy Newsletter installiert habe, kann ich halt hingehen, kann so ein Newsletter-Objekt anlegen, das habe ich hier schon mal getan. Ich gehe jetzt mal auf Bearbeiten, dann sieht man mal, was man da so einstellen kann. Ich kann halt den Newsletter mit, mit Titel, Beschreibung und einleitenden Text erstmal verfassen, dann halt... E-Mail-Absender, absender Absendername und eine Test-E-Mail-Adresse zum Testen von, äh, von den Newsletter-Ausgaben angeben. Ich kann hier äh, Texte definieren, die äh, für die personalisierte Anrede verwendet werden und äh, auch für die, äh, für die abmelde -Links und so weiter Texte halt individuell halt einstellen, die dann äh, in das Template eingefügt werden. Hier unten habe ich äh, schon mal äh, vordefiniert äh, die die Anrede und äh, den Abmeldelink kann das halt noch mit, mit, äh, mit Texten erweitern, mit äh, Fußnoten, die dann immer wieder bei jeder neuen Newsletter Ausgabe halt an den Newsletter angehängt werden. Ähm. Der Newsletter kann auch äh, mittlerweile ähm, die eingebauten Plonennutzer, die in der Plondatenbank drin sind oder aus dem Active Directory kommen, aus dem LDAP, äh, verwenden äh, als Adressaten. Die müssen sich nicht separat ähm, anmelden für den Newsletter. Das kann man auch beides kombinieren, es geht auch beides parallel oder man geht halt über Gruppen und kann halt so... Ähm, den äh, verschiedenen Nutzern aus dem System auch äh, Informationen zuschicken. Es ist also nicht nur als Newsletter nützlich, sondern vielleicht auch als Mailing, um bestimmte Gruppen äh, mit Informationen regelmäßig äh, zu versorgen. Ich habe dann hier eine Möglichkeit, äh, das Ausgabetemplate äh, ähnlich wie HTML anzupassen. Das ist nicht ganz HTML, hier ist ein bisschen äh, Logik auch drin, ähm, kann aber hier dann flexibel ja, das HTML anpassen, was letztendlich als, als E-Mail dann rausgeht. Ähm, zusätzlich geht die E-Mail auch immer als Text raus. Das heißt, äh, ähm, E-Mail-Programme, äh, die jetzt HTML nicht anzeigen wollen, die nehmen dann halt die Textvariante und Bilder werden dann entsprechend als Attachment hin angehängt. Hier unten kann ich noch so ein paar Texte konfigurieren für die für E-Mail-Benachrichtigung. Die, äh, e also wenn ich mich eintrage, dann bekomme ich eine E-Mail, eine e äh, äh, der ich die ich dann bestätigen muss. und äh, da sind halt die Texte hier auch nochmal, die man anlegen kann. Es ist auch weiterhin möglich, hier externe Mail-Delivery-Services zu verwenden, um zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe hier 20.000 E-Mails, die ich da raus senden möchte. Da ist es vielleicht nicht so klug, das von einem Server zu machen. Da kann man halt auch externe Dienste damit anbinden. Gut, gehen wir mal auf die normale Ansicht. Ich habe jetzt hier keine Newsletter-Ausgaben. Was ich machen kann, ist, ich kann Kriterien definieren. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte ähm, ähm, nach bestimmten Artikeltypen äh, ausfiltern. Ich möchte zum Beispiel alles, was an Nachrichten da ist, möchte ich in die Newsletter einfügen. Und das Ganze möchte ich dann noch sortieren nach Freigabedatum. Umgekehrt. So. Und wenn ich jetzt... Ähm, ups, das war das Falsche... Wenn ich jetzt eine neue äh, eine neue Newsletter Ausgabe anlege, ähm, könnte ich jetzt hier manuellen Text reinschreiben, mache ich jetzt erstmal nicht, weil ich habe hier die Möglichkeit, nicht nur manuellen Text zu schreiben, sondern ähm, ich kann auch. Äh, Moment. Das ist jetzt Ah, hier. Das ist noch eine ältere Version, die hier installiert ist. Ich kann auch die Inhalte aggregieren, das heißt, ich kann mir aus dem Portal Nachrichten zusammensammeln, Bilder zusammensammeln und das Ganze aggregiert in so als Inhalt hier reinbekommen und kann dann quasi hier in dem, wenn ich mal den HTML-Editor nehme, im HTML-Editor ganz normal editieren. Und äh, kann dann quasi hier nochmal manuell Texte hinzunehmen, vielleicht einen Absatz rausnehmen, den ich dann doch nicht haben will. Und äh, so brauche ich halt nicht den Newsletter komplett selber zu schreiben, sondern kann halt die vorhandenen Inhalte, die im, im Portal ja mit der Zeit entstehen, einfach äh, als, als Inhalte für den, für den ja, Newsletter mitverwenden und äh, habt da auch sehr flexible Möglichkeiten. Wie das hier aussieht... Also was jetzt hier in dem, in dem Editor als Vorlage quasi automatisch generiert wird, dieses Template kann ich auch anpassen, ähm, sodass ich da halt flexible Möglichkeiten habe, meine eigenen Formate da zu definieren. Und im, im Zweifelsfall fange ich halt an, ich lege eine Ausgabe an, drücke einmal auf Refresh, habe den ganzen Inhalt drin, editiere das noch ein bisschen und schicke den dann halt an meine 1000 äh, Interessenten dann raus. So, Wenn der dann versendet wird, ähm, dann habe ich halt hier die Möglichkeit, die Daten, die ich vorher zentral definiert habe, nochmal zu überschreiben. Auch den, den Titel von dem Newsletter vielleicht noch zu überschreiben. Und hier habe ich eine Test-E-Mail. Ähm, senden kann ich erstmal nicht klicken, damit man das nicht aus Versehen macht. Das wäre fatal. Äh, ich muss das extra anschalten und dann kann ich halt auf Senden gehen. Ansonsten würde ich halt vorher eine Test-E-Mail raussenden. Und äh, die kann ich mir dann angucken. Die sieht eigentlich genauso aus, außer dass da die personalisierte Anrede allgemeiner ist und dann kann ich das Ganze halt schön miteinander vergleichen. Und wenn ich dann fertig bin, dann sende ich das halt wirklich raus und dann ändert sich der, der Status hier auch in gesendet. Und wenn ich da beim Newsletter reingucke, dann sehe ich halt hier die Ausgaben. Das ist jetzt hier gerade nicht übersetzt, aber das ist bei der jetzigen Version übersetzt. Und dann haben sie hier quasi eine Auflistung, die kann man auch anders formatieren, die Templates kann man anpassen. Man hat also eine Art Archiv und kann auch die Abonnenten, die sich über, über so ein Portlet hier registrieren können, kann man halt letztendlich dann in, in, unter den Abonnenten angucken. Da gibt es auch einen Import für vorhandene für, für Abonnenten, falls man irgendwo schon E-Mail-Adressen hat, die man in das System übernehmen möchte, einfach CSV-Import rein, man kann das auch wieder exportieren und so hat man halt relativ schnell das System dann damit gefüllt und kann so Newsletter bequem aus dem Portal halt raus versenden was hatten wir noch nicht ja eins noch zu erwähnen, ich kann mehrere Newsletter in einem System anlegen ich kann auch mehrere von diesen, von diesen Portlets anlegen und ich will dann einfach nur aus, für, für welchen Newsletter das Portlet zur Verfügung ist, sodass ich in einem bestimmten Bereich vielleicht ein Newsletter für Vertrieb habe und ein Newsletter für Entwicklung und dann können die verschiedenen Leute sich halt für die verschiedenen Themen informieren gut, ähm, noch ein bisschen zum Thema äh, E-Commerce, Jobs und so weiter. Ähm, es gibt Erweiterungen, Module für E-Commerce in Plon. Es gibt äh, äh, Systeme wie GetPaid, mit dem ich halt Inhalte, die im Portal sind, kaufbar machen kann, äh, mit Warenkorb und so weiter. Das gibt es. Benutzen auch. Äh, äh, durchaus einige Leute. Ähm, ich würde damit jetzt keinen kompletten Shop aufbauen wollen, weil ich einfach sage, ein Content-Management-System ist kein Shop und es ist dazu äh, zu vergewaltigen. Das muss man sich halt angucken. Also das ist immer dann sinnvoll, wenn man, wenn man sehr viel aus dem Content-Management und aus dem Shop miteinander verbinden will, dann sind solche Ansätze gut. Ähm, und äh, wenn man allerdings eigentlich einen voll featured Shop haben will und dann nur noch... Äh, Redaktionelle Inhalte dazu haben möchte, dann äh, verwende ich an der Stelle einfach das Plon als, als äh, redaktionelle Ebene. Man kann ja aus dem äh, Ding dann auch Links auch in den Shop halt reinsetzen, das ist ja nicht das Problem. Man stellt den Shop daneben und äh, mit, mit äh, unserer Seaming-Technologie ist es möglich, den Shop auch nahtlos einfach äh, mit reinzuhängen, sodass der Anwender nicht sieht, dass es zwei verschiedene Anwendungen sind. Und wenn man dann die gleiche Nutzerdatenbasis wie ein LDAP oder ein Single Sign-In hat, dann ist es von außen wirklich überhaupt nicht mehr zu erkennen. Und man hat halt die Möglichkeit, jeden Shop zu nehmen, den man verwenden möchte. Der muss mit Shop, mit nichts zu tun haben, weil das Problem meistens bei äh, bei Modulen innerhalb von solchen Systemen ist, ähm, dass die halt eine kleinere Nutzer äh, Nutzerbasis haben als äh, als als ein Shopsystem für sich selber, weil das Shop-System kann kann von jedem, ob der nur Drupal, äh, Plon oder irgendein anderes System als, als CMS einsetzt, äh, verwendet werden. Deswegen haben die meistens eine größere Nutzerbasis und dementsprechend haben die halt mehr Module, sind aktueller, äh, werden einfach besser gepflegt. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, weil man so komplexere Module in so einem System hat. Die veralten dann gerne schnell, je nachdem wie viele Leute die wirklich einsetzen. Deswegen finde ich für so große Shop-Geschichten lieber einen Shop nehmen, den äh, mit, mit, mit dem System integrieren und dann hat man eine bessere Lösung. Ja, ich glaube, das war es auch. Äh